Oh, schon wieder TNT, ey, die wollen echt, dass ich äh, den ganzen Server in die Luft jage, glaube ich. Und nochmal TNT, ich sag's auch noch. Die wollen echt, dass sie alles springen Wenn jetzt nochmal TNT kommt, dann springe ich den ganzen Server oh, in die toll, Luft. Toll. Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, auf meinem Kanal. Und heute spielen wir eine Runde Factions mit Brazen. Hi. Ja, und Nein, heute. Wir spielen Was? ja nicht, oder? Nö. Nee. Nee. Schauen mal eine Kiste. Ja, wir haben ja einige Crystals zusammengesammelt. Diesmal bei, äh, diesmal React Crystals. Bei ihm auf dem Kanal äh, waren noch Comic Crystals und so. Das habe ich leider ja. ein bisschen verpasst. Ja, egal. Hm. Trotzdem öffnen wir heute äh, React Crystals. Ich nehme einfach. 77 und du nimmst, äh, 78. Ja? Okay. Gehen wir an. Ach du hast dich weggeschmissen. Die Crystals einfach in, in, in die Lava. <lacht> in die Lava. So einen ganzen Stack. Alter, so ein Stack, der sieht schon lecker aus, ne? Ich glaube, da sind schon einige neidisch von euch, aber ich muss mich ganz doll bedanken bei euch, weil ihr äh, sehr viele äh, Crystals auch gespendet habt. Ich habe nicht alle gefahren. Ja, ja ich, ich, muss, ich musste meine per Kit-Trade. <lacht> Erfarmen. Er er Habe ich auch gemacht so. Was machst du <Kick? lacht> Ich, ich fange jetzt an. Ich hab einen Spawner, Pig Spawner. Oh DG. Ich hab irgendwie das Gefühl ich krieg richtig gute Sachen noch raus Junge ich hab noch mehr als ein Stack, ne? Ja ich hab auch noch mehr als ein Steak Das sieht so lecker aus man Na eine ne test Nochmal TNT Schade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 Mann, war das ein Knall. Carbon Carbonzort ist sehr gut. Ein Bonzort? Ein Carbonzort. Ja, das will Tim, das sammelt Tim. Das ist eklig, das mach ich rein. Nein, Mann. Doch. Das kannst du nicht machen. Doch, das war. ich. Nice. Ich kann das Level 2 machen. Noch mal. Noch meine Du auch? Ja. Ich im gleichen Moment habe ich auch Im eine bekommen. moment Letzter Slot, ne okay, vorletzter Slot und letzter, ja, links. letzter Und ich komm, bitte. auch schon. Ja. Oh mein Gott. Schild alleine. Ich habe das, kann es mir auf zwei. Und jetzt, boah, nice. Passt auf vier. Leider nicht auf vier. Oh, ist mein Ding. oh ich habe hm. zwei Bone. Kann ich alle Tim geben? Tim? Ja, ich habe ich hab auch noch zwei Stück. Tim? Zwei Knochen. So. Äh, dann habe ich dir TNT ohne Ende bekommen. Ohne Ende TNT. Ja, ich habe noch sieben Stück. Okay, nice. Hutchers Club. Habe ich auch noch eine Hutchers gehabt? ja meine ist schon Level 2. Habe ich da noch mal die Butchers verkauft. Nice. die ist schon nah an Level 3. Oh mein Gott, das ist so viel Tim, ne? Äh, Tim. Vor allem so viele 50er, ne? Oh ja, Mann. Weißt du, wie das wird, wenn wir Epic sammeln und dann das machen? Epic kommt danach, Jungs, ey. Boy, ja, ich da, das ist einfach ewig. Sammeln. Ich weiß. Kann, kann, kann man äh, äh, Creeper-Schilder und sowas auch in Dings packen? Was? Äh, ja, ja, klar. 60. Ja, ja. Ja. Aber ja, macht ihr das? Nein, nein, nein. nein. Temperate Boots und äh, Chestplate nicht. Äh, Temperate Boots behalten. Ja. Und ja, genau. Und die Chestplate. Hey, haben wir. Mach ich habe noch extrem viele XP Flaschen Hast du die selber noch gesammelt? Ja durch mein, durch mein Kit Trade und so habe ich immer ganz viel XP bekommen Also pay to ganz win <lacht> Aha Ich habe 51 und du? 51 hm? Ich muss erstmal alles da, rein, da reinpacken Okay. Also 51 Ein Temperate Chestplate ich behalte Chicken Spawner, Pig Spawner Zwei Carbon Schwerter Einmal dieses komische Ding da und dann nochmal das Auf jeden Fall ich würde sagen hat sich doch gelohnt Ja hat sich auf jeden Fall gelohnt ich, ich ich hab nichts zu essen aber ich bin so dumm Batcher auch noch habe ich die hochgemacht? und dann noch das Schild Hast du die Schilder noch bekommen so ein nein ich habe nur Creeper Schilder bekommen Schade Ich habe 60 XP Flaschen Ähm warte mal kurz gucken Hä? Wir reden über dich, dass du Geokuchen heißt oder so Geokuchen Geokuchen, Alter okay, ich hau jetzt alles rein Ich hab einfach. so viel XP, ne Ich hau Wenn alles nächsten, rein Weil Beim nächsten Booster wird einfach so regnen an XP Ich weiß, bei mir, bei mir auch Ich hab jetzt, ich glaube, ich hab, warte oh, Ich hab ein Stack 50er Ein Stack, oh, Alter so Ein bein, Stack ne? 50er Dann noch 500er und noch ein einzelnen 50er. Okay, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben ein bisschen mehr als 100 äh, Rare Crystals aufgemacht, aber wir haben auf jeden Fall schöne Sachen rausbekommen. Und wenn ihr ein nächstes Video haben wenn wollt mit Ewig Crystals, dann Lass mal ein Like da. Das ist das erste Mal, dass ich das sage, aber egal. Okay, tschüss. Tschüss.